Und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich weiß nicht, warum ich mich so freue, aber es ist gut so. Da in der Ecke sehen wir den Foodcorn Park. Kuss an die Jungs von Foodflash, da habe ich mir die Idee geschnappt. Türkisches Streetfood soll es hier geben. Alles Mögliche, ich weiß selber noch nicht genau, was uns antreffen wird. Aber Stichwort Türkisch Streetfood. Das werden wir uns angucken. Ich hoffe, ich kann euch mit dem Video eine Freude bereiten. Kommentiert gerne, 50 Euro Gutschein ist wieder am Start. Irgendeinen Kommentar pinne ich an. Haut mir die Kommentare vor, lasst den Daumen oben blühen. Und jetzt, wenn wir in den Türkisch Food Park reingehen, was ich schon mal sagen kann, Ja, Döner, Kokoret. Muscheln, Tantoni, gedämpften Burger und vieles, vieles mehr erwartet uns jetzt im Foodcorn Park. Ich ein Konzept hinter. Die sind weg vom Familienrestaurant-Idee, sind hin zu türkisch Streetfood. Die wollten sozusagen türkisch Streetfood hier abbilden in einer Halle. Haben natürlich noch den Gesamtgedanken, haben auch einen Burger hier mit drin, um die breite Masse abzudecken. Haben hier aber auch Kokoretsch, einen yaprak döner Muscheln und ich, wir werden da gleich durchgehen. Der Grundgedanke bei der ganzen Geschichte ist gewesen, dass wir die originalen Geschmäcker der Straße in der Türkei hier in Hamburg für uns gewinnen wollten. Daher haben wir hier unseren Streetfood-Court mit fünf unterschiedlichen Betreibern und haben an der Stelle auch versucht, einfach die Geschmäcker so weit wie möglich zu schaffen point damit jeder etwas für sich findet. Es gibt normalerweise Leute, die sagen, oh, ich habe voll Bock auf den Döner. Der andere kommt und sagt, oh, ich bin heute voll auf Burger drauf. Da muss man halt entweder zum Dönermann oder zum Burgermann. Mhm. Deswegen haben wir hier unsere Spezialitäten gesplittet, aber alles halt in seiner Einzigartigkeit und in seiner Qualität in Hamburg absolut einmalig. Wir haben ja das fünf kann. Betreiber, alle haben sich geworben. Richtig. Und da habt ihr Ausschussverfahren und ihr habt die Elite ausgewählt, kann man so sagen. Ne? So sieht's aus. Ja. Wir wussten halt, was wir am Ende da haben wollten und haben die richtigen Leute dafür gesucht und heute stehen wir hier. Okay, so perfekt. Und das heißt, wir werden jetzt hier durchgehen und werden uns eine Kulinarische durch die türkische Küche mit einem leichten Tick, sage ich mal, Burger oder so noch mit bei, werden wir uns jetzt mal genehmigen. So machen wir das. Muscheln habe ich gesehen. Ne? Werden die speziell zubereitet oder kriege ich die jetzt einfach so? oder? Wir kriegen die original aus der Türkei, aus Izmir geliefert. Es gibt in ja. der ja Türkei eine einzige Fabrik, die ins Ausland exportieren darf. Original Muscheln aus Izmir, wie geil Leute. Das was das mal es in rein. Izmir auf der Straße zu essen gibt, das sind die Muscheln, die es hier bei uns gibt. Das heißt, wenn ich die Augen schieße und ganz tief dran glaube, sehe ich mich in Izmir irgendwo am Straßenstand. Wenn du hier ein bisschen hineinschnupperst, dann wirst du auch den Geruch vom Schokadec ganz leicht bekommen. Das heißt, wir werden hier mit Muscheln starten und ein bisschen Kokoretsch noch. Fetzen, ne? Richtig. Dann ja, machen wir das. Ich habe vor dich hier subscribe gemacht. Ja, geil, Mann. Das wollte <lacht> ich. Fussi, weil du ist ja auch Türke. Ich bin Türke. Ja. Du bist Türke, okay. Du siehst deutscher aus als ich. <lacht> ja, geil. Ja. Frisch. Habt ihr Reis da drin? Ist da Reis? Das werde ich direkt einmal so probieren, die ja. und die türkischen Leute sagen, das ist ein Türkei-Sushi. Türkische Sushi? Ja, türkisches ja. Sushi. Ja. Werde ich mal direkt das türkische Sushi, werde ich mir mal genehmigen. Nehmen ja. Ja. <lacht> Aber wir warten euch zum Probieren. Ja. Bitte, komm hier am steht Hauptstraße, 53. Das muss aber gut schmecken, sonst kommen die nicht, das muss ich denen sagen. Aber glaubst du mir, dass das es richtig schmeckt? Ja, ich muss ja. essen! Natürlich, ja, dann sitzt hier bitte und wir ja, okay. probieren es zusammen. Ich habe jetzt inzwischen ja auch ein, zwei Mal öfter Muschel gegessen und jetzt werde ich mal direkt mir den hier genehmigen. Oh, lecker schmecker! Oh. sehr Interessant, weil wir das mit dem Reis machen und noch mit der Zitrone. Das zum einen geht der ja Biss über, du merkst gar nicht so dick den Unterschied zwischen Muschel und dem Reis und es ist nicht so aufdringlich muschelig. Du musst richtig aufpassen, weil das macht süchtig von den Menschen. Und das nicht. macht hier unten, habe ich auch gehört. <lacht> ja, kann sein, warum nicht? aber braucht auch. Du musst jetzt so und das zweite kommt jetzt. Oh. Aber nicht, dass wir beide gleich hinten verschwinden, weißt du? Warum nicht? Geil, sage ich, ganz anders als ich vorher. Alle, die Angst haben vor diesem intensiven Muschelgeschmack, ist geil. Weil er ist so einfach so fleischig und nicht so intensiv fischig. Das ist wirklich gut. Ich würde ehrlich, wenn du jetzt an so Muscheln rangehst, würde ich eine, also mindestens 9 von 10 geben. Ich habe nicht genügend Muscheln gegessen, um einen Riesenvergleich zu geben. Aber es schmeckt einfach geil. Wie gesagt, gerade für die, die nicht gern, für dieses ganz Fischige haben, kann man sehr, sehr gute geben. Oh, das freut mich. Mhm, das ne? freut uns auch. Ja, das freut, freut mich auch. Dann lass uns doch mal Kokoretsch probieren. Oh, sehr gerne. Das ist Fett, das ist Lame -Damen. Ah. Das ist der einzige Land in ganz Europa und ja. haben wir das Zertifikat. Das esse ich ja jetzt gleich, deshalb also kann ich auch einmal anfassen. Ne? Guck mal Leute, richtig dick Fett drin, das ist das pures Fett da drin. Und das machst du jetzt knusprig, köstlich, schmücklich mir auf den Grill. Wir oh, jetzt oh, zusammen. zusammen. Wir zusammen? Natürlich. Ja, okay, komm, dann legen wir los. Also das muss schmecken. Wenn das jetzt noch richtig gebraten wird, das Brot stimmt. Also das ist ja Probezeit Zeit dafür, gut zu schmecken. Also sagt eben nochmal, Leute. Da kann sich nicht jemand so gefühlt ranstellen, Barmann macht alles richtig. Du brauchst den richtigen Zeitpunkt. Du brauchst die richtige Technik. Habe jetzt auch ein paar Mal Kokorensch gegessen. Und ich sage euch danach, ob es für mich meinen Geschmack trifft natürlich. Ob es auf den Punkt getroffen ist. bin ich sehr gespannt drauf. bin ich sehr gespannt. Bock mich jetzt schon hier die Tour. Hier kann man mit drei, vier Leuten hingehen. jeder kommt auf seine Kosten. Das finde ich an so einem Park geil. Alles, alles in einem Foodpark drin, auf ein paar Quadratmeter geil. Also, wir haben hier Leute, wie ihr gesagt habt, nur das schöne mit weichen Brot, da drinnen schön kokoretschi, scharfes Pulver noch drauf gemacht, wir legen los. Schöne Schärfe schon mal, ich sag mal so, und man muss ja auch klar halt ehrlich sein, für mich ist das Pulver ist ein bisschen zu salzig und das Brot ist mir zu wuchtig. Also ich hätte für mich ein bisschen anderes Brot genommen und vielleicht doch noch Salat, weil für mich ist kugel Würz, dass du ein bisschen mehr rein brauchst. Und das würzt dann den Salat mit. Die Tomaten, mit das im ja, das Gesamtbild, weil es muss auch schmeckt wenn die Leute Salat drauf nehmen und dann wäre es nämlich nicht salzig genug. Ich glaube, so essen nicht so viele. Das ist oder? oder? Ne? du willst, kann ich zusammen probieren mit Tomaten. Und Lass uns das nochmal machen. Ja. Er sagt mir gerade noch, sehr interessant, er hat extra noch Salz drauf gemacht. Jetzt ist die Frage, wenn mit Gemüse ist, ist es glaube ich gut so. Ohne Gemüse war es mir zu viel. Und nicht falsch verstehen, es war trotzdem völlig in Ordnung. Wir werden das Ganze nochmal im Gesamtbild mit äh, Salat jetzt sehen. Jetzt kommt noch mal die türkische Variante quasi mit Tomaten. Peperoni haben die da drauf, da habe ich richtig Bock jetzt drauf, glaub ich, ich glaube das ist genau der richtige Mix. Zwei Monate, hat ja, das Ganze erst auf hier. Die haben hier auch so ein Konzept am Wochenende mit DJ und und und. Der äh, Jabrak-Döner 100% Scheibenfleisch, klein da auch mit Messer. Weil wenn jetzt unser Kokoretsch erstmal ist, gehen natürlich gleich auch noch zum Jabrak-Döner rüber, dann wird der gefürchtetste Döner-Tester Deutschlands, wollte natürlich da auch noch ein Feedback geben. Schon mal einen Blick auf den Burger. Was hast du abhört, das sind diese nassen Burger? Ja Mann. die sind so gedämpft, äh. weißt du? Ah, die dämpft ihr die Burger, ja? auch mal was richtig Neues. Schön matschig denn. Schön, schön. Oh, geil. Weniger Salz drauf gemacht, einfach ganz logisch, mit Tomaten und Pepperoni. Ganz andere Weise. Ich sag mal so, Muscheln haben mich wirklich komplett vom Hocker gehauen. Ne? Aber Kuchen kann ich noch nicht ganz mit warm Ist natürlich überhaupt nicht verkehrt, aber kann ich nicht ganz mit warm Aber es ist immer Geschmack ne? Das ist, so nicht falsch das, ist ne? das ist mit Sicherheit ein Top-Produkt. Aber die, die ich vorgegessen habe, die haben mir einfach besser geschmeckt, habe ich zu ihm gedacht. So, und das heißt nicht, dann, überhaupt nicht, dass das schlecht ist. Ne? Überhaupt nicht so. Frisch durch die Tomaten und die Peperoni sehr intensiv ohne den Salat. Und die sind ja auch ganz neu hier. Manchmal muss man sich selber auch noch mal finden. So, ne? Ja, ganz einfach. Wir gucken uns den Burger erstmal an. Wir, Wir gucken hier schon mal über die Schulter. Das ist das Bann. Ach, Das ist Bann? Ja, ja. <lacht> Na, was ist das denn für eine Soße, wo ihr das drin wälzt quasi? Das, das ist Tomatensoße einfach, okay. Wir haben halt einen relativ dünnen Patty, relativ dünnen Band. Nicht gesmashed, aber auch nicht irgendwie normal. Dass ich gespannt das will, ich nicht nochmal sagen. Ich bin aber sehr gespannt. So, also eine Aussage muss ich zurücknehmen. Smash ist es nicht wirklich, aber es ist halt sehr dünn. Das kommt auch aus der Türkei wohl. Da ist die Variante wohl nicht ganz so doll getränkt in Soße. Das ist jetzt deren Variante, das Ganze anzubieten. Aber das Ganze, die Idee kommt wohl auch aus der Türkei. Er hat jetzt nochmal gefragt, man kann den auch mit Käse nehmen. Traditionell ist aber ohne. Und da das für mich sowieso wenig, sagen wir mal, mit einem richtigen Burger zu tun hat, werde ich es auch traditionell essen. Geht's. Direkt die Soße erinnert so ein bisschen an Miracoli-Soße. Sehr interessant vom Geschmack, überhaupt nicht wie ich erwartet habe. Du hast halt einfach diesen, sag ich mal, Miracoli flavor tomatensaußigen Flavor. Das Fleisch ist sehr, sag ich mal, körnig, pfefferal. Sehr bissig im Geschmack, aber zugleich so, wisst ihr, dieses Feeling vom Burger von jemandem, der weiß, ich habe geiles Fleisch, ich möchte nicht überwürzen. Es war wie bei Tim Melzer, der macht kein Salz auf sein Fleisch, weil er weiß, er ja Top-Qualität. Das ist so eine Mischung. Einfach special. Guck mal hier nochmal. Das Brot an sich von der Tomatensoße ist schon komplett durchtränkt. Da hat nichts mehr von irgendwie was Knackigen. Das ist natürlich einfach Matsch. Wer mich verfolgt bei Bürgern, weiß ich, liebe matschige Bürger, so generell. Das Bann, Trotzdem nicht damit zu vergleichen, überhaupt nicht. Das ist was ganz anderes. Also unter dem Aspekt, Leute, dass ich Essen liebe. Die Botschaft geht raus an alle, die Essen lieben. Das ist definitiv ein Erlebnis wert. Ich denke mir so, ich bin Deutscher. Ich habe keine Ahnung von traditioneller türkischer Küche bzw. Tieffood. Klar, ich gehe türkisch essen, aber das war's auch. Wenn man weiß, so von den Leuten hier, das ist was, eine Art, wie in Türkei der Burger gerne gemacht wird, und wer sich einfach dafür interessiert auch, absolut lohnenswert, den zu testen. Würde ich jetzt einfach mal so eine Art von 10 Punkten geben. Nicht im Burger-Ranking, sondern einfach so, weil es lecker ist, mal geil zu essen. Boah, kann ich nicht anders sagen. Und da müsst ihr mit rechnen. Weiter lecker. Ja. Ja, Hat mich auch geflasht, also ihr müsst Mirakuli mögen, wenn ihr hier hingeht, das sag ich euch schon mal, wir vom Feeling wirklich ähnlich, und jetzt wenn wir den Jaffrak Döner testen, ich hoffe der Kollege ist noch da, ah, den Tantoni muss ich auch noch testen, ich glaube ich probiere schon mal, Tantoni probiere ich glaube ich aber auch noch, so lobe ich mir das, das soll ja ins Fleisch gehen und das soll den Geschmack bringen, nämlich ich an, genau so ist das ja. auch. Er wollte jetzt anfangen mit äh, Lokma. Ich würde eigentlich das ganze Ding hier mitnehmen. Ja komm, dann nehmen wir, es probieren wir zumindest noch. Achmed hat recht, manchmal hat Achmed auch recht. <lacht> so, was erwartet uns hier? Ein schöner Jabrackdöner, ne? Schöner jabra genau so ist das. Okay. Was für Brot habt ihr? Was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist unsere eigene Spezialität von dem, von dem Bäckern. Ja. Für den Japra-Döner, das passt am besten. Man hat es gerade nicht gesehen, aber unter der Kamera wollte auch mit meiner Hand gerade greifen. Er hat sogar gehofft, noch was anderes zu greifen. Was ist das, mein Lieber? Tomatenmatt. Tomatenmatt mit dem Butter. Mit Butter. Tomatenmangel mit Butter. Butter, geil. I the in my chest, but I didn't hear this, ich bin absoluter Fan von Yogurt, weil der nicht so übertönt den Geschmack, aber trotzdem unterstützt irgendwie. Sanft ein guter Gegenspieler zum intensiven Fleisch mit intensiven Zutaten. Finde ich geil. Du so weißt, was mir gefällt. Die schönen, knackigen Peperoni noch, Verdauung fördern. Die werde ich mir direkt mal eben einmal. Ist aber scharf, ne? Ist sehr scharf? Ist scharf, ach, ach Auf diesen Anblick hau ich mir das Ding komplett rein. Mmh. Nicht scharf, ist nicht scharf. Und dann tust du noch die Kamera <lacht> Nein. Nice. Ein wirklicher Mann kennt keine Schärfe. Ihr Video, Marokko, Street Food. <lacht> da bin ich geschossen. Oh, geil, oh, danke. Schön. Freue mich maximal drauf. Hätte mir jemand so intensiv gesagt, wie geil es werden wird, wäre heute um 8 aufgestanden. Ich hätte wie ein kleines Kind nicht schlafen können, das weißt du gerade Geburtstag. so also ein bisschen knallen die Schuhe rein, für Aber alles im grünen Bereich. Wenn ich keinen Stück aufkriege, Real Talk von mir, dann ist es nicht besonders scharf für mich. So, ihr Lieben. Oder wie ich sagen würde, wenn wir beide zusammensitzen würden, so mein Lieber. Bisschen viel Ja, ist ja oben drauf, von daher halt so wild, aber nehme ich erstmal so hin. Also erstmal, das Tomatenmarkt knallt jetzt nicht direkt rein, sage ich mal sehr ausgewogener Döner. Du hast nicht irgendwie eine Zutat, die raussteht und auf einmal so Explosion und du hast auch nicht als Gesamtessen so dieses Bam, Geschmacksexplosion, was mir erstmal zugute kommt, weil das ist meistens dann irgendwie Geschmacksverstärkerbombe, künstlich bis hier. Das ist erstmal dezent. Als Chef sagte direkt zu mir, dass es Steakfleisch ist, sagt das ist nicht Charo, der dreht durch, wenn das Steakfleisch hört steakfleisch richtig gut hinzukriegen. Kenne ich nur aus Bonn von Safavid. Der hatte auch einmal, wo ich nicht ganz zufrieden war an dem Tag. Also da musst du wirklich einen guten Tag erwischen. Für mich ist schwierig, Leute. Ist ein leckerer Döner, aber mehr auch nicht. So, um, um das sozusagen, mehr auch nicht. Sticht nichts wirklich raus, kann man gut geben. Äh, an, anscheinend bessere Fleischqualität als die meisten anderen. Also anders kann ich nicht sagen. Ich mir Süden geben. Hauen wir nochmal Tantoni rein. Achmed hat mich überredet, wir müssen alles zumindest einmal getestet haben. Jetzt kommt nochmal unser Tantoni. Ich habe gegessen, der mir persönlich richtig gut geschmeckt hat. Ich habe privat zum Tantoni gegessen öfter aber noch nie so die Keule gehabt. So BAM! Und auch der würde ich sagen, so für mich, von meiner näher atmen. Ist okay, würde ich jetzt einfach mal so bezeichnen. Ich muss es einfach so sagen, ne? ich wollte es als Aussatz auf dem Video, aber das ist alles immer Geschmackssache und nur mein privates Erlebnis. Für mich ist dieses Brot zu präsent bei diesem Gericht. Ist wie gesagt okay, kann man es geben, aber das Brot ist für mich ein bisschen zu, ja, zu offensiv. Und Fleisch ist jetzt auch nicht so 100% meins. Aber das ist wie gesagt, die Halle boomt, die Leute feiern das Essen, das muss man dazu sagen. So wird es mit Sicherheit sehr viele Leute geben, die das hier feiern. Das ist okay. Brot schwingt zu so doll mit. Das nimmt komplett die Intensität von dem Gericht. Es ist nicht intensiv genug. Ja, Fleisch, Fleisch. Einen schlechten Tag erwischt, aber ist auch nicht hundertprozentig meins. Was sagst du auch mit? Ist lecker, ich würde das Brot ein bisschen dünner, bisschen kleiner und das Fleisch ein bisschen mehr braten. So also mein Lieber, wir hätten jetzt so gesagt, ist auf jeden Fall okay, aber das Fleisch hätten wir ein bisschen mehr angebraten, so ein bisschen Krosser, ein bisschen mehr Rumpf rein und dann wäre es deutlich besser und wir hätten gesagt, das Brot vielleicht eine Schicht weniger, weil das war so viel Brot im Vergleich okay. zu, zu dem okay. Rest so. Aber wie gesagt, völlig okay. Völlig nee, ja. Danke dir, ne? Danke. <lacht> Danke. Tantoni durch, jetzt wird auch mal gesnackt, ab zum Dessert. Also jetzt gibt es noch Logma, sind gefüllt mit einer Schokofüllung. Dann haben wir Erdbeeren, Kiwi, Raffaello oben, Eis drauf. Ja und noch jeweils eine Schokosoße und Karamellsoße. An und für sich, Baba Gegenspieler finde ich diese Süße mit der Frische von Früchten. Das hier ist dieses Kaugummi-Eisballen. Es ist schon mal schmeckt gut. Einfach Geschmack, alles andere ausgekümmert. Jetzt Logma. Ich sage einfach wie flüssiges Nutella hat da drin reingepumpt. Wenn das nicht sogar Nutella ist, irgendwie wagen halt, ich weiß es nicht. Ich habe so gehofft, ich habe schon mal was richtig geiles jetzt kommt. Direkt das Eis rein, die frische dazu, das ist hier. Da muss ich nochmal direkt Eis direkt rein. Mit Lockma. Schöne, schönes Eis, Lockma. Richtig schön knackig, das knuspert. Diese Schuppfüllung da drin mit dem Eis genial. Da muss ich noch einmal eine dicke Ladung Eis mit Lockma hier. Boah, das ist so zäh. Soll ja so sein, ne? Could you? Mich persönlich wäre perfekt gewesen einfach locker mit eis die früchte sind nice drauf bin ich aber nicht in der stimmung gerade oder wie die englischen spezialisten glaube ich sagen würde nicht so in den Mut die lecker kriegt eine acht von zehn von mir optimaler Nachricht. so leute abschluss noch von mir zu Food Park. ich finde kann man sich absolut geben ist für jeden was dabei ihr habt gesehen halt teilweise ich wurde jetzt nicht überwältigt von meinem geschmack aber also, es war nichts dabei was irgendwie scheiße geschmeckt hat oder so ne ein zwei sachen habe ich auch richtig überzeugt ich hoffe euch hat das video gefallen lasst mir eure meinung zu dem video am start in den kommentaren denkt dran 50 Euro Gutschein und unbedingt den Daumen glühen lassen den Daumen oben, der muss richtig knallen und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.